Das ist auch sehr stark, oder? Früher, als du noch Bodybuilding gemacht hast. Ja. <lacht> als du noch nicht so bedacht trainiert hast. Noch nicht so Flamingo. Ah, let's go. Sieben, let's go. Sechs, fünf, vier. Three, easy, zwei, yeah, oh. Ja, was wiegst du denn? 123 in der gut. Ja, sehr gut sogar. Hi. Hi, Kamera. Mega. <lacht> Was ist das für ein Objekt? Liebe Leute, Max, Matzen, the one and only. Gut selbst? aus? Chefin, hallo. Mütze. Ja, ja. Ich bin mit meinem Freund und heute heutigen Trainingspartner, dem Justin, hier im Sportforum in Gera. Und wir machen heute Arm. Ich glaube, ich lasse mich heute mal inspirieren vom Justin, bzw. zerstören. Hast du eine Idee, was wir machen? Ja. Ja. Wir fangen an mit Trizeps, definitiv. Wir werden auch deine Dropsticks benutzen. Bin ich auch froh, dass du die mit dabei hast. Und wir schauen mal. Noch ist er, noch ist er froh. Ja. Okay, okay. Da würde ich sagen, wir fangen an und nicht vergessen, unbedingt mal bei Justin auf dem Instagram-Profil vorbeigucken. Ich glaube, das lohnt sich mal ein Auge auf den Kerl zu werfen, die nächsten zwei, drei Jahre. War? Schauen wir mal. <lacht> right around the corner. Kleiner Quick-Tipp für euch. Trizeps-Rope-Pulldowns. Immer das längste Seil nehmen. Warum? Weil man unten immer schön rausdrücken kann. Bei den kurzen so ein bisschen ne, Bewegungseingeschränkt, aber hier kommt mal schön zur also Seite raus. Der Justin, der zeigt euch jetzt mal, wie das funktioniert. Ja, das gefällt mir doch, wenn du es so wirst, weil es komplett ja. richtig. Ja, man kommt in die komplette Ellenbogenextension mit so einem langen Seil. Ich glaube, mein Kopf ist nicht annähernd so groß wie dein Arm. Wir machen das jetzt früh, denke mal, von so, hinten bis zum vorne. Wenn du ein bisschen tiefer gehst, kriegst du noch mehr Stretch. Ja, perfekt. sieht mein Arm dick genug aus? Es braucht also ein bisschen mehr Luft. Der Ding ist auf jeden Fall voll. Schaut euch mal, wie breit der Typ von der Seite ist. Kommt hier ein bisschen zur Seite. Das ist echt asozial. Findet ihr das, Mann? Wie klein dein Kopf aussieht. <lacht> da ist auch nichts drin. Also du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Das ist ziemlich amüsant von dir, Leute. Seht ihr, wie ins inspiriert wird? Weil er einfach seine Schultern zu dick sind und die Halsschlager abdrückt. Aber jetzt hätte ich die Scheiße ruhig. Bluthochdruck! Also, Wo es beneficial ist, ist in der Negativen, wenn du sie fallen kannst. Ja. Aber ganz ehrlich, du schubst sie oben raus, oben winkst du sie weg und unten schenkst du sie wieder. Ja. Ich glaube nicht, dass das da rein ist. Jetzt läuft's rein. Oh, shit. Abklatschen, abklatschen, jammern. So, mein Ego ist genug gebrochen neben dem jungen Brachialen. Bald Profi. Ich, ich lehne mich jetzt mal weiter zum Fenster. Ich sage, spätestens in 18 Monaten bist du Profi. Ja? Ja, Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr von dem jungen Mann haltet. Ganz, ganz wichtig, unbedingt mal sein Instagram-Abchecken. Justin, vielen Dank für ich das Training. Also egal, wer das jetzt sieht, auf der Kamera, auf der Kamera, auf der Kamera, auf der Kamera, auf der Kamera. Auf der Kamera, auf der Kamera. Okay. Das geht. verfolgen bitte, dass halt ist. das ist jetzt ja. ein Spannendes genau. Ding. Ich danke mal für alles. Ich habe von dir mein ganzes große Gedanke. Also Real ich zeige jedem meinen Athleten, mach das hier, mach das hier. Das ist simpel und es sieht so gut aus. Und ja. So Freunde, falls euch das Video euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da, schaut unbedingt bei Mike vorbei, kommentiert, was ihr noch so sehen wollt und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Ich hoffe, ihr konntet was Neues lernen. Danke und wenn der Justin 130 Kilo hat, will ich unbedingt mit ihm ein gemeinsames Posing machen und zwar in Dubai. Also meine Einladung steht, ein 130 Kilo Posing in Dubai, okay. im Bainus Gym. Let's go.